Nur ganz kurz, eine Datenbankvorlage, die offiziellen Konten, Lehrplan Plus im Fach BWR. Das Ganze hier nach Konten assortiert, farblich getrennt voneinander. Und man kann die Konten hier auch einzeln aufrufen. Und dementsprechend Kontennummer, Kontenabkürzung und die Kontenbezeichnung. Der Vorteil ist, dass man als Lehrkraft einzelne Konten freigeben kann. Das heißt, die Schüler sind dann nur die Konten, die auch bisher eingeführt worden sind. Das Ganze gibt es auch hier für die siebte Klasse ohne Kontennummer. Hier gibt es dann nur eine Besonderheit, hier gibt es ein Feld ID, damit man eben das Ganze sortieren kann, damit die Kontenreihenfolge richtig ist.